multi ist ein patentiertes Sockelsystem, das flächenbündig in der Rohbauphase auf die Baustelle vorbereitet wird, wird mit einem Rotationslaser hochprofessionell an das Mauerwerk angebracht, bietet eine ganz gerade Wand für den Putzer, bietet für den Estrichjäger ein Profil, um den Estrich gerade abziehen zu können, ist die letzter Instanz dazu da einen flächenbündigen Sockel aus dem gleichen Bodenmaterial einzubringen.